Hallo, wussten Sie schon, dass Sie auch die Fernleihe nutzen können, um Aufsätze aus Zeitschriften zu bestellen? Um dies zu tun, nutzen Sie bitte den GVK Plus. Dort finden Sie alle Titel des gemeinsamen Verbundkataloges GVK und der Aufsatzdatenbank Online-Contents OLC. Wenn Sie sich außerhalb des Campus befinden, müssen Sie sich authentifizieren, um auf die Bestände des Katalogs zugreifen zu können. Bitte geben Sie dazu die Nutzernummer und das Passwort ein. Das Passwort ist in der Regel dasselbe wie das Passwort für den Göttinger Universitätskatalog. Bitte beachten Sie, dass eine eventuelle Änderung Ihres Bibliothekspasswortes für den Göttinger Universitätskatalog nicht automatisch für das Fernleihkonto übernommen wird. Sie suchen einen Aufsatz von Samuel Salzborn »Extremismus und Geschichtspolitik aus dem Jahrbuch für Politik und Geschichte« Band 2 von 2011 auf den Seiten 13 bis 26. In der Trefferliste haben Sie einen einschlägigen Eintrag gefunden. In der Detailansicht sehen Sie weitere Informationen zu der Publikation. Um eine Kopie des Aufsatzes anzufordern, klicken Sie auf der rechten Seite auf Kopiebestellung. Gegebenenfalls werden Sie hier aufgefordert, sich mit Ihren Nutzerdaten zu authentifizieren. Jetzt sehen Sie die Bestelldaten. Nachdem Sie die Angaben überprüft haben, geben Sie bitte das Passwort am Ende noch einmal zur Bestätigung ein. Wenn Sie einen Aufsatz nicht im GVK Plus finden können, suchen Sie nach dem Titel der Zeitschrift im GVK Plus oder GVK. Sie suchen zum Beispiel nach einem Aufsatz von Janssen aus der Zeitschrift Metaphysica. Ihre Suche nach dem Artikel ergibt keinen Treffer. Suchen Sie deshalb nach dem Titel der Zeitschrift. Nutzen Sie dafür am besten den Suchschlüssel ZTI, Titel Anfang Serie Zeitschrift. Der vollständige Titel der Zeitschrift lautet Metaphysica, International Journal for Ontology and Metaphysics. Sie müssen nicht den vollständigen Titel eingeben. Sie sollten die Eingabe aber immer mit einem Fragezeichen am Ende abschließen. Um eine Fernleihe aufgeben zu können, wählen Sie die gedruckte Version der Zeitschrift aus und klicken bitte auf Kopiebestellung. Bitte geben Sie gegebenenfalls Ihre Nutzernummer und das Passwort ein. Sie sehen danach die Details der Zeitschrift. Geben Sie zuerst das gewünschte Jahr ein und den Band ein und klicken auf Weiter. Unter den Lieferoptionen geben Sie bitte weitere Details zu dem gesuchten Artikel ein. Nachdem Sie die Benutzerdaten überprüft haben, geben Sie das Passwort am Ende noch einmal zur Bestätigung ein. Sie bekommen den bestellten Aufsatz als Papierkopie in die Bibliothek geliefert. Wenn der Aufsatz eingetroffen ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.